Oh, ich bin so baff. hoffentlich bricht das Bett unter mir nicht ein. Oh, da komme ich mal rein. du <lacht> <lacht> willst nicht. Was habe ich da gehört? Leon von Kingdom Hearts, irgendwie sehen die in seine und genauso aus, ne? Okay. Ja, hi. Oh, Moin, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Um, ich will mal kurz gucken, kann eigentlich mich jeder schon wecken? Einige Leute haben mich noch nie geweckt. Ich weiß nicht, wonach das Spiel das priorisiert, aber okay. Gut zu wissen. Ähm, heute spielen wir das letzte parallel das uns zur Verfügung steht. Also eigentlich stehen uns noch zwei andere zur Verfügung, aber das Einzige, was uns auf Level 8 zur Verfügung steht. Ne? meine charaktere sind glaube ich schon alle über level 8 von daher dürfte das jetzt nicht so schwierig sein ne? mal schauen keine ahnung gucken wir mal und ja wir gucken uns erst einmal an einige Bandgespräche. Da sind ausnahmsweise mal relativ wenig nur drei stück aber sie müssen ja trotzdem dran kommen ne? und zwar das erste ist Ivy mit Selika. weiß nicht genau wieso ich glaube weil ich ihr selika gegeben habe ne? Seid ihr überhaupt kennen? Wir können alle Welten von Feiern Emblem hier existieren. Ich meine, jetzt aber feine Fans, sie auch nicht. Diese Dissidier und so eine ah, Zollkauf und Lukida ihm ihr ausgerüstet habe. Die ihm auch ausgerüstet hatte. Ausgerüstet. So, und dann haben wir einmal Anna und, und war's. Mehr gab es da nicht. Anna. Ah. Nice. Ja. ja. Weil an aber auch ein Spielbar charakter in. Vor allem Fates. Und awakening Irgendwie ab awakening ist sie in jedem Spiel irgendwie spielbar gewesen, ne? auch irgendwie Komisch, vorher war die sonst immer irgendwie nur eine Händlerin in einem Geheimladen oder irgendwie so was. Aber so Awakening, Fates, äh, Free Houses war sie ein DLC-Charakter, war auch ein, ein umsonst DLC-Charakter, ich glaube vom Patch war das irgendwie. Seitdem ist sie jetzt immer irgendwie ein spielbar Charakter, ne? In allen Formen und so. Aber Free Houses an hat mir irgendwie nicht gefallen, die sah irgendwie nicht so aus wie die. Irgendwie so eingestylt. In Sachen ist irgendwie, keine Ahnung. Freehouses hat irgendwie einen vollkommen anderen Stil so. Und die sah dann genauso aus. Irgendwie hat mir irgendwie nicht so gefallen. So, wir haben noch ein paar Supports. Schauen wir uns die an. Ne? Davon auch wieder ein paar. Bekommen. Immer wieder Geschenk verteilt. Die Leute brauchen sogar ganz schön wenig. お父さん<笑> Kina not going to be able to get a little bit verste ich hatte Familie aber Familie sind alle tot und einer ist wahrscheinlich der Bösewicht oder ganz sicher wurde er eigentlich bestätigt er weiß da nicht irgendwie auch noch was anderes rauskommt vor allem mit Fates hat man auch irgendwie Geschwister oder man hat halt irgendwie Stiefgeschwister, damit man die heiraten durfte versteht ihr es nein das ist wortwörtlich der grund ja aber deswegen waren das stiefgeschwister fein dem fit ist so dämlich äh, safia oh gott die story von fein ist so schlecht ja, ich bin letzten zwei Mal der liste gestolpert das ist glaube ich vor diesem spiel noch rausgekommen da irgendwie jemand seine lieblingsfeim dem titel gerankt Erster Platz war natürlich Free Houses, was irgendwie. Ja. <lacht> Zweiter und dritte Platz waren Path of Radiance und Radiant Dawn, also die Aik Spiele. Five Face war irgendwie, der hat irgendwie nur acht Spiele irgendwie gerankt. Aber ja, Fate war irgendwie, ich glaube der zweitschlechteste, wo ich voll hinterstehe. 最強 so, das ist ein tan ren okay Und oh, dann haben wir uh, Goldmary. Das wohl ausgehen. Marie. nur <laughs> <laughs> 何があった私待てるんです。え老弱な<笑> <分かりました。ズバリ言いますけど、笑> <笑> Ja Könner ja, ist Mit im Hintergrund am Fischen, 新龍魅力的 Doca Catano hm. So empfehlen eigentlich nur noch panetto und Pandrea oder normal auf B-Rang. Da muss man langsam mal mit A-Rang Ja, muss denke, ich weiß gar nicht, was mit allen Charakteren mit allen Charakteren mit einigen definitiv. Aber ja, äh, Fogado und Rosado Wir haben ehrlich gesagt ziemlich ähnlichen Namen. Ja, Alter. muss schön sein sich irgendwie nur ein ロサードの可愛さ <lacht> irgendwie <lacht> ein, halt oder Warum müssen sich alle bestätigen, nee, was hat Hortensia mit denen einen gemacht? Jodiga ründet. Sado. der hat Hortensa mit dem wein gemacht, ey? Sind nur fixiert auf eine Sache. So. いいんロサード。 張りそんな<笑> Ich muss jedes Mal beim Baden eine ganze Flasche Shampoo benutzen, so wie Sephiroth. Und ja, das ist angeblich kennen. muss jedes Mal wenn er duschen, will eine ganze, eine ganze Flasche Shampoo benutzen. Das ist angeblich kennen in irgendeiner Spiele, wo das irgendwie ja wenig, ich glaube Crisis Core oder so, jeder Vorgänger von Final Fantasy 7 also hat Prequel. Dann haben wir Temera und Panett, weil die sind auch Prinzessin und Gefolge. ich glaub, schon viel machen müssen. Ja we Jonathaniko, schlägt uns mehr nicht zusammen, dass wir einen Wolf ausgeliehen haben. <lacht> Oh, Kamino, ist das nicht so? Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich ich will mehr von dieser anderen Seite sehen und hören. Ich glaube das wäre witzig. So, muss ich mit Pandreo, ja, glaube ich, sie supporten lassen, ne? Da gibt sie sich, glaube ich, natürlich. So, okay, dann gehen wir mal. erstmal wieder zum, zum magischen Miesbrunnen und werfen da unser Essen rein. Wir müssen ja halt den Bodengott hier besänftigen, damit er uns nicht frisst. Ne? Ich kann doch mein Hund da reinwerfen. Der macht nichts anderes außer irgendwie süß auszusehen das hat sich. Ich weiß ich warum? Also war immer jetzt irgendwie habe schon den Dings nicht leiden können, ja im und Face, wo du so ein Drachen füttern es so habe ich auch noch eine portion ich habe natürlich hier mit es war wieder nicht angesprochen ne, aber ich bin ja mit Ikes klamotten am umlaufen ne? warum nicht ja, Ich krieg sowieso nichts anständiges ne? ich ja von denen an ich habe äh ja, schon ein paar sachen geben wir äh ich glaube kann ich eigentlich auch eins wegballern ne? war er ist der einzige der es benutzen kann weil er der einzige ist hier der hohe verteidigung hat und hat auch weiß nicht zur not ja schaden einstecken kann hm. bogen bringt es eigentlich nicht so, aber Bundesration da reingeworfen. Ich hätte echt gedacht, ich würde von einer Prinzessin in Marke weckt werden, weil wenn ich eine von denen finden würde. läuft eine gerade irgendwie herum, weil. drin oh nein ich sehe gerade werden wir heute wieder am Kochen ist, oh nee ja, hier sieht man weil ich habe einmal meinen Prinzessinnen Charakteren hier die Klamotten von Mikaya gegeben weil ich kann nur den den Mädels ja die Prinzessinnen und dem Prinzen ja oh, da guck mal kann nur den Prinzen und Prinzessinnen hier die Lord-Klamotten geben, ne? da nicht. Ich glaube, vielleicht sagt sie doch irgendwas. Aber ja, ich werde natürlich nicht von denen geweckt, wenn ich das will, ne? Wenn ich sie gerade passend eingekleidet habe. Ich kann damit ja klamotten nicht anziehen, deswegen habe ich als klamotten angezogen, weil auch vor allem 10, ne? Und, oh, wenn ich... E ausgerüstet ich muss definitiv Ike mal gegen oh, sie hat Ike ausgerüstet cool ich muss definitiv mal Ike hier gegen äh, Mikaya kämpfen lassen oder Soren. sollen wäre eigentlich auch nicht schlecht ne aber mh, ich bin da keine ich wollte mal kurz gucken ich werde bestimmt schweigen gebrauchen für mich ne? ich habe genug schweigen alles klar Mikaya benutzt magie ne? von daher hm. okay. versuch uns bitte diesmal nicht umzubringen kollege ne? so äh, pandrio und Panett, ne? Ich glaube, die beiden haben sogar noch einen Support. Ne? Oh Gott, der ist nicht gut in irgendetwas. Gott, hier werden einige Leute drauf gehen. Kaiserschwan, Bären, Obst ne? sind Bären, Obst eigentlich? Ja, ne, wir sind Bären, Bären. Fisch, Fischfleisch oder Fisch? Du so alte Frage, ne? Oh, Gespräch verfügbar wenigstens. Okay, diesmal ist nichts in die Luft geflogen anscheinend. Okay. <lacht> Immer noch D, aber was soll's? bekommen, was ich brauchte. So, wir haben gerade davon gesprochen, ne? Aber wir haben schon direkt nächste Support. Lass mal sehen, wir haben wortwörtlich gerade davon geredet, ne? <lacht> komplett anders klingen. So andere Stimme. Ich nehme an, dass immer eine gleiche Stimme war. Trotzdem andere so Erzeuger. wir nennt seine Eltern Erzeuger. Jeder ein Foto, damit ich mich vielleicht daran erinnere, davon mal ein Foto zu machen. Okay. na gut klickt so komplett anders ne? so also war er fertig ne dann machen wir nichts gespawnt hier auf der karte ausnahmsweise ne, echt nicht dann gehen wir mal und machen uns auf zu mikajas nebenquest die letzte nebenquest die voraussetzung level 8 hat bedeutet, danach machen wir entweder die Hauptstory, also höchstwahrscheinlich die Hauptstory und danach machen wir die anderen Level 10 neben Quest, was glaube ich auch noch, wie viele sind hat? Roy und Celica. Und je nachdem, ob wir irgendwie marv im nächsten Kapitel bekommen. Vielleicht Maf, ne? Aber der wird wahrscheinlich noch höher irgendwie noch höhere Level anforderungen haben, oder? So, ich weiß genau, welche Level das ist. da ist die level wo man ich glaube ist die letzte level von kapitel 3 also kapitel in vor allem dem radiant Dawn sind nicht also hier heißen die level in alle kapitel ne? kapitel 1 2 3 4 5 sind jetzt kapitel 21 ne? aber ein radiant dorn hatten die irgendwie kapitel 3 und dann hat irgendwie kapitel 3 zum beispiel 3 1 und 3 2 3 3 3 4 und ich glaube dort müsste nee, das ist gar nicht die letzte letzte kapitel von kapitel 3 der letzte kapitel von kapitel 3 ist... ist diese riesige level wo du irgendwie 80 gegner erledigen muss ne? so, aber das einer der letzten level wo du mit Mikayas truppen gegen eigentlich truppen kämpfen muss was ein ziemlich cooles kapitel war mhm. ein not von großer bedeutung für emblem Mikaya und schauplatz einer prüfung des Würmgottes. rein ich habe selbst charaktere vorbei übrigens ja, von welchen Perspektive spielen wir? Spielen wir ja von Ike oder Mikayas Perspektive? Bei Ike müssen wir unten starten und bei Mikayas oben. Aber ich nehme an, sie ist dann wieder oben. Ne? Oh Gott, sie hat lang doch Langstreckenmagie ne? <lacht> Wenn dein dein Schloss dein ne? nein Ja. Ah, ich kann mein も wissen Aika, Batachina, Koto, Tosh, kämpfen Tosh, dann hat man sich trotzdem irgendwann zusammengetan どれほど 私そう。 das war cool. Mir ist übrigens aufgefallen, Mikaya ist eigentlich auch keine adlige ne? Die ist irgendwie. Hmm, ich glaube sie ist eine. nähe ihr Vogel. Ihr Vogel war irgendwie in weit der Göttin. Ne? Ah, wir starten von wo Mikaia startet hat. Oh Gott. Ja und hier würde normalerweise Eich stehen. Und... Warte. Oder Gegner erreichen Gebiet. Ah, oh, ich muss sogar verteidigen. Oh Gott. So, ein Radiant Darn ist hat so abgelaufen. Ey, man musste, habe ich, zwölf... In zwölf äh, Zügen lang hier dieses Gebiet beschützen. Guck mal hier. Guck mal, wie viel ich hier machen kann. Und... Äh sie ein bisschen anders aus. Konnte man nicht irgendwie reingehen eigentlich, weil ja nicht so, nicht so ein Gebäude oder so, dass man sich nicht rausbewegen durfte mit Mekaya Und ja, man musste zwölf Züge lang hier abwarten und Ike hat seine Truppen und seine Lagus-Soldaten alle auf ihn geschickt irgendwann. Und so in den letzten zwei Zügen oder so kamen irgendwie die restlichen Mitglieder von great Söldnern, also Ike Söldner. Und die sind dann auf einen zugestürmt und Da ist der gefährlichste Moment überhaupt, weil Eichs Söldner sind alle super stark. Von daher, ja, oh, ich bin so ein vor euch. Den Schützen dabei habe ich alle auch da reinpacken. Sie kann ja auch bögen, nutzen Aber ich glaube, wir können das schützen. Ne? So dass meine Truppe für heute meine zwei Heiler sind. Hier diesmal habe ich daran gedacht, dass ich nicht mitnehmen kann. Deswegen habe ich niemanden, deswegen habe ich keinen Pseudo-Magier hier mitgenommen. Oh. wenn alle verteilt hier, alles klar. Hm, das ist ein bisschen doof hier. so, dürfte eigentlich nicht so gefährlich sein. Ne? ich meine, sie ist unglaublich stark hier, aber wir haben, wir können sie verstummen. Und dann können wir sie glaube ich in einschlag erledigen. was er ja immer ziemer großes Opfer, also sie hat keinen so ein Spezialangriff. Okay, so viel dazu. Okay, äh, wir können nicht mit Dings hier reingehen mit Schweigen. Alles klar. Cool. Hm. Sie hat eine Resistenz von 36. Äh, ich überlege gerade, wen habe ich hier? Ich glaube, Anna hat Colin, Ne, Das heißt, Anna muss. muss äh, sie treffen ne das ist jetzt sogar in langbogen ausgerüstet also nicht ausgerüstet aber sie hat den dabei ey. So, treffer 175 ich muss mal kurz gucken ob sie auch treffen kann äh, ja sie hat eine ausweichen von 55 das heißt sie hat eine 120 prozent Chance sie zu treffen cool das heißt sie können wir festnageln kein Ding diese abfangsposition ja, Weil die alle so verteilt sind, so und ich muss einmal Ike gegen sie kämpfen lassen. Also, einmal muss ich mit ihr angreifen. Die Mira wird ja nicht mit Einschlag erlegen. Ne? Sie wird auch nicht gedoppelt. Ja, da kann man einmal machen. Ne? So, die Frage ist jetzt: Wie mache ich das hier? Ne? ich Louis hätte dann könnte ich die alle empfangen aber ich glaube ich habe Louis nicht dabei ne okay, ich brauche jemand mit viel Verteidigung und eine Lanze du sie hat eine Verteidigung von 29 wie ist denn das schon wieder passiert <lacht> ich hab gar nicht gemerkt hat sie hm, ich könnte die mehrere packen mit Aeg. werde ich glaube ich sogar auch machen sie kann dann locker hier alle gegner abhalten da unten links musste mehr da also wenn ich sie mit Ike dahin packe was ironisch ist geschicklichkeit 25 verdammt beinahe. selber schwer selber schwer schwer also ich kann Warte mal. Wenn wir mal Gegner anschauen. hier sind gar nicht so viele Gegner, aber die sind alle hier auf einen Haufen. Also irgendwie so weit nicht typisch feiern Emblem. Das ist ein Dieb. Warum ist da ein Dieb? Ach, das soll Soren sein. Ähm, Soren, sort also ihr Stiefbruder, ein großer Stiefbruder. Cool. Stimmt, ne? Schwertmeister. Soll das Edward sein? Soll das hier ähm, leonard sein? Wir sind zwei. Ein Held, Held, weiß ich nicht. Ein Aaron, das könnte Aaron sein? Ne, einer von denen könnte Toronio sein. Ich nehme an, eine andere soll ein mag sein. Weil müsste ja eine Axt haben, ne? Bolganon, keine Ahnung. Ich nehme mal an, als Anspielung. Ich nehme an die Charaktere mit den Dingen sollen halt nur typische Anspielungen sein. Du hast nur ein Reichweite, sowas von tot. Ja, das soll so sein. Also, Warte, kann ich mal zeigen. Ich habe ja die ganzen Ringe hier. Also er hier. Soll einer von den einfach der Schwarze Ritter sein. Der Schwarze Ritter war nicht spielbar in dem Kapitel. Also wir allergrusigste, wenn man mit Eichstruppen truppen gegen Mikhail kämpfen und dann ist er der schwarze Ritter. Ey. Ich glaube zu dem Zeitpunkt einfach viel zu stark ist. Hey, ich habe Dings hier, sehe ich ja gerade. Okay, oh, da kann ich gar nicht. Okay, ich habe gar nicht großzeitig dabei hatte So 38, ähm oh zwei Schaden. Also so wie es aussieht, müssen wir einfach nur unsere Charaktere hier einfach ablocken, ne? so ich habe eine Idee. Und zwar, obwohl ich kann auch eigentlich von hier schießen. Ne? Ich weiß nicht, ob andere Leute auch da reingehen können oder ob das nur Schützen sein müssen. So, ich, sieht nicht so aus, das müsste ich jemanden hier abschießen. Also geht du mal da oben hin mit der höchsten Bewegung. Kannst du kannst hier hierüber fliegen? Ne? Ja, ich glaube, nicht hier gibt es irgendwie. Orte gibt, wo ich Zellkopf reinpacken kann. So, ich weiß nicht, sie kann Bogen benutzen, von der weiß ich nicht, ob ich sie da auch reinpacken kann. Der Rest der muss halt hier ja, nachrücken, ne? So, ich will... Ich will... Äh hm. Also sie kann ich einfach hier packen ne? Und sie tankt alles. Ich nehme an, ihr werden eine Menge Gegner kommen. Ich pack dich mal dahin. Und dann pack ich... Ich dahin. Okay. Alles klar. Da ja so viele Ballister sind, habe ich irgendwie... Die Befürchtung hat hier eine Menge Gegner kommen werden, aber wird schon klappen. Ne? Alle Charaktere vorhanden, vorhanden, vorhanden. Ich muss mal checken. Alle meine Dinger hier. Ja. Okay, ich weiß nicht, ab wo ich die Gegner hier abblocken muss, weil da steht, ich soll Gegner, Gegner gewinnt, wenn die hat Gebiet erreichen. Ich muss nur wissen, welches ne ich nehme. an da ich nehme an, hier so ne oder, oder hier. Okay, da können natürlich auch sein. Ja, wird locker zu schaffen sein. Wir sehen doch nicht so aus, als können Gegner von irgendwo anders kommen. Wir sind immer Wände. Das heißt, das müsste ja auch voll einfach sein. Okay, mal gucken. Es sieht einfach aus. So, ich kann sogar hier rein. Ah, ja, Feuer, genau. Jeder kann da rein. So, gibt es nicht viel, was ich im ersten Zug ja machen kann. So er muss ja umlaufen äh? so, ich, habe hab irgendwann mal einen Schnitter gekauft, ne? Was auch eine kritische Trefferwaffe ist, ne? Was aber irgendwie merkwürdig ist, ist, der Schnitter ist in jedem Bereich besser als das Wodau, was irgendwie komisch ist. Das Wodau wiegt ein bisschen weniger, aber hat und hat weniger chancen als der Schnitter und ist sogar schwächer. Warum sollte man dann jemals einen bodau benutzen? Also das ist irgendwie sehr komisch. Wir gehen hier hin, Mal Meditation. ich habe nämlich gedacht, irgendwie anstatt hier irgendwie der bodau ja, ist halt ja da gibt ihr mehr Krypt ne aber dafür macht er weniger Schaden ne so als kompensierung hatte ich so gedacht aber ne so, ah, so bitter dass sie nicht kontern äh, dass sie nicht äh, die Gegner ja doppeln kann hm, ich könnte großer et hier einsetzen ne ich mache die wahrscheinlich sowieso nicht platt, ne aber das für ein song ist Na, ich mache 20 schaden gegen die aber oh, warte was ist das drehung ah, okay ich muss gucken wie ich mich bewegen kann so hat jeder von denen mich trifft da wäre ein bisschen riskant aber wenn sie mit umläuft dann ist er eigentlich gehen ne? er sind meister ich mache als letztes ne? nicht dass ich schon wieder irgendwie einen fehler mache es gibt einen bach unter oh, einer, oh, okay er kann also doch nur leute mit bogen hm? Warum kannst du das dann benutzen? aber auch kein Bogen. Ja, wir gehen natürlich raus, ne? Aber mit der fliegen wir einfach rüber. So. aber die müssen sich ja trotzdem in meiner Nähe bewegen, ne? Ah, komm mal her. Das war ein großer et ja und jetzt macht mir gar keiner Schaden. Okay, was hat sie? Steinader. Ah oh, cool. Nehmen wir können sie hier empacken. Schon ne? oh, nie gesehen. So. Ach sie hat den Hammer ausgestellt. Na so. ah, ist egal, sie hat ja sowieso nicht kontakt. Kommen mal wie er abläuft, ne? Ist so voller Massenkampf, der ne? Massenkampf, sonst einfach nur vollkommen ja zerstört werden von, von der Menge an Gegnern, was irgendwie sehr typisch ist für Fire im Radiant. Dawn. Ah, das glaubt, falsch ein Beweg. Kollege, okay, ich hätte nicht gedacht, dass die sich auch bewegen. Das ist ein bisschen nervig gerade. seine Verteidigung 15, das ist nicht gut. So, wie machen wir das? So, der Magier macht mir wieder alles zunichte, warum ne? Man muss ja ein Magier rumlaufen. So, oh, das ist so eine Ballista. Hm -hm. wurde irgendwie gar nicht gesagt welches Gebiet hier beschützen muss ne mandat hier ne so offiziell wurde mir hat gar nicht gesagt ne Flammenkanone Aha. machen wir das so nehme ich an ne Was ist das hier für eine Hier sind keine Gegner, ne? So, wenn ich dich jetzt eigentlich hinpacken, ne? ist müsste ja eigentlich alles okay sein, oder? So, äh. Ihr seid erzritter cool. Nicht cool. <lacht> machen wir bitte. Machen wir ein bisschen, nirgends nirgendwo links jetzt gerade dabei. ja wie viel Schaden nimmst du? sie hier mit der silberklinge rein hat ne? macht 21 sie macht aber nicht Glückschaden schaden hm, ich muss so ein bisschen auf dem hier auf Das liegt, kommt mir bekannt vor. Na oh ja, ne? Warte. War so. kannst du dich bewegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, perfekt. ich halt brauchen werde, ne? Außerdem macht sie so mehr Schaden. da ja, und ich kann... 10 halt benutzen zum Tanzen. Oh ja, sie muss halt mit der Silberklinge rein, ne? ich hätte glaube ich lieber ein Magier hier aber wenn sie jetzt zu ihren Dings wechselt zu ihren Sonnenbogen klappt das schon ne so, wenn du willst, das wäre sehr nett aber dann fragt eben jemand hier gleich von euch 17 mass wie viel schaden 37 das ist auch voll wenig oh, doppelt mich nicht nee, nee. aber so du ist hier ein du kommst mal hier in der mitte oh. So, meine beiden, ich sehe gerade, meine beiden Heiler sind auf der linken Seite. Was mache ich hier eigentlich wieder? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr zurückfallen. Ja. Dann tun wir am besten hier so eine Wand hinbauen. Ne? Also das ist so die beste Möglichkeit hier gerade. eine mobile Festung, also jetzt kann ich mich aber nicht da vorbei So, du bewegst dich mal danach ganz rechts, würde ich sagen. Okay, ja sehr perfekt hier ich Stoppel den ein beserker doppelt den gegnerischen scharfschützen ja, ich nehme an ich bin auf den exakten level das mir ja empfohlen wird ne? von daher vielleicht Wahrscheinlich statt daran statt daran dass wir einfache Zeit haben so, noch ein paar Crypt, dafür... ja, gut. aber ich habe da genug leute also ich nehme jetzt an da kommt jetzt die ganze zeit so ein anmarsch von gegnern ne? ja, ich meine diese meisterland die ich dabei habe okay, die situation ist locker entschärft worden ja. die situation ist ein bisschen gruseliger aber auch kein Ding. Ja total, sie sind nur am Anfang ein bisschen ruhig aus. Push. Naja, wie gesagt, bis jetzt sieht er einfach aus. Bis jetzt, Aber da kommt bestimmt noch was, ne? Ja. Okay. Ähm. Schon sagen, wenn die jetzt wenn Mika sich jetzt schon anfängt zu bewegen und so, ne, das ist ein bisschen zu früh, Kollegin. Aber ja, war ja irgendwie klar. Jetzt kommt mir so ein Ansturm von Gegnern. So etik kann niemanden hier erledigen, außer sie hat nicht den Sonnenbogen, hat nicht den Sonnenbogen ausgerüstet aber ist egal weil das reicht trotzdem cool so oh, ich sehe gerade hier aber das ist auch kein ding ich gehe mal da bestimmt hier mit ja so weit von 80 schaden ja bitte ja. Nein, Jungs, auf sind eigentlich voll einfach man muss eigentlich immer nur wissen welche gebiete man abriegeln muss damit die gegner nicht da durchkommen und ich habe sie schon relativ früh gefunden mal hier ein, weil die Sache da unten ist schon geregelt ich glaube ich darf jemanden abschießen müssen so dass einer mit einem Silberschwert aber wenn jetzt den Magier kommt und den erledigt was nicht der Fall ist so ich muss ich erledigen kann ich dich oh ja sowas von Ja wohl mit ihnen erledigen können, ne? Ne? Aber so gut wie reicht schon Und natürlich. Muss ich natürlich wieder killen. Ne? Ich konnte den ja nicht da lassen für einen meiner anderen Charaktere. Ne? So, du hast ein Silberschwert. Das heißt, ich kann ich nicht einpacken, außer ich tue mich mit Erika verbinden. Aber ich könnte auch mit vielleicht hm, hätte benutzen damit sie ihn erledigt aber aber stattdessen den ja ich kann auch eigentlich nur warten ne? ich kann auch eigentlich warten mein Gott statt hier direkt dahin zu gehen ne? ich muss ihn ja nicht direkt immer triggern. Ja, so, wir müssen dich. Du machst eben platt. Zwölf Schaden, kein. vielleicht eine Meisterschaft einsetzen aber oh, oh, oh, oh, das geht auch. Pack meine Verteidigung auf diesen Schaden. Oh, noch mehr Verteidigung. So, jetzt will ich noch die beiden erlegen. Sie hat den sonnenbogen genau. ist diese Trefferschance? Hm. ich kann auch hier ja, zwei Chancen ja ah, ich glaube da kenne ich aber es ist, glaube ich, Mikaias Mehr oder weniger Thema. Wir Bund der Morgenröte. Ja, auf Nummer sicher, warte mal. ich kann ich nicht eben platzieren. Oh. Äh, hat dann noch mehr Trefferchancen als... Hm. was die box kaputt gemacht vorhin hätte oh, cool. aber ausgesetzt hm. ah, ich habe ah, ich habe äh, den erfahrungsbil von ihr rausgenommen weil ja schon dings hat hier so einer von euch muss retten. Okay, cool, ähm Ich kann einfach warten, bis er näher kommt. Ne? Lass mal Weiß ne? also nicht, was hier noch alles kommt. Wir mal hier hin. Ne? Weil ich kann die Gegner zwar hier tanken, aber wenn die sich hier so anhäufen, ne? wird er vielleicht auf Dauer ein Problem. Hm, ach ja, nicht. Hm, soll ich mein Glück damit versuchen? Zweimal 69 Prozent ist eine Menge, nämlich oh mein Gott. So. 21, 21. Sehr gut mehr Fähigkeiten und Glück, ah, okay Fähigkeiten und Stärke und geschicklichkeit ist auch nicht schlecht. So, wenn ich dich hier anlocken könnte, wäre perfekt eigentlich, ne? Wenn wir dran gehen mit, Ach, ja. Nicht. ich hätte eigentlich noch ein, zwei Schritte wegbewegen sollen. Aber ja. ah, warum habe hier keinen Links dabei? Kein... Äh ja, komm. Leck, Schaden, mein Gott. Daneben. ich kann auch erika ja verbinden dann hat er schon mal angreifen nee. weil den schon im gegnerischen zug anzuschwächen wäre eigentlich perfekt da muss man weniger schaden in der nächsten runde machen wenn man wenn man wieder dran ist Sehr gut. rechts cool hier nach links habe gar nicht geguckt ob da ist jetzt noch gekommen ist Scheine aber keine Magier zu sein die kommen jetzt alle durch die Mitte okay die Mitte ist jetzt nicht so gut platziert gerade aber gut ein bisschen Schwermeister 32 Schaden kein Ding hm hier wird ein bisschen unschön gerade aber wenn ich genug tankige charaktere da reinpacke ist das eigentlich okay das sind aber eine menge tankige charaktere eine menge gegner die auf mich losgehen meine ich mit so, meister ja oder ja Also schon wieder ein bisschen gefährlicher, da kann ich nicht wieder einfach alle reinpacken. Hm. Hm. Soll ich hier reingehen? Wer kann mich denn dann als treffen? Silberbogen 37. Ja. Ich meine, sie hat eine Menge Verteidigung, aber so groß hat natürlich auch wieder nicht. Du so, immer schwächen. Oh, sehr cool. So, da machst Hast du eine Lanze 39. Was ist das hier? In erschienen wird ja angriff ein 13. Abwehr 16, 15 Schaden. Geht der doppelt ziehen. Okay, machen wir so. Wir sind aber treffen damit, ne? Ja. Also, dann können wir dann Geld kriegen vielleicht? Ne. Das muss ich sie aber eigentlich dahin platzieren, ne? habe Ich habe eine Idee. Ähm, du bist in Ordnung ist voll cool, Kollege. So, ich packe mal hier. Ne? Ich weiß auch nicht, ob die mich irgendwie ignorieren, wenn ich hier... Oh, ob die mich ignorieren, wenn ich hier... den Weg frei mache, ob die Hand einfach hier durchziehen. Ne, das wäre voll dämlich. so einfach hier gerade habe ich habe ich die Situation hier erklärt aber sind die da alle mich am nerven da müssen Schiss sie da in zu bewegen ne sie müssen halt aber eigentlich überleben ne sie wird ja nicht alles hier kontern und dann irgendwie Wird ja nicht alles kontern und dann irgendwie frei machen. Ne okay da muss ich aber, wenn ich dich dahin packe, dann dreck ich kann sie auch gar nicht hoch ein sich gerade, mal so klappen. Okay Da problem ist oder kann ich nicht einpacken ich kann nicht einpacken aber damit er sie treffen 37 und das ist ganz schön gefährlich nur den machen hm. Ah, Denkt alles so davon ab, wie diese Runde ablaufen wird? Ne? Was ich auch machen könnte, ist glaube ich ein bisschen gefährlicher sein, aber das könnte auch funktionieren. Dann muss ich aber hier die Leute, hm. ich habe geplant, sie dahin zu bewegen. Ne? Oh mein Gott, du machst ihn sogar platt. Ja, da müssen aber mal... nee, da muss er noch... da muss noch einer treffen. Okay, jetzt war mal getroffen, äh, angegriffen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Hier, so kannst du ihn bitte. 70 prozent das ist eine menge oh ja. noch mal bitte sehr cool ah. so und dann muss ich ich könnte sie ich könnte sie gut einsetzen ne? dann kann ich sie hier platzieren Ich kann sogar noch jemanden treffen. Cool. So, die müssen jetzt natürlich auch auf sie losgehen, ne? Und sie nicht ignorieren. Das wäre sehr gut. Ich packe sie hier ein. Und jetzt einfach an die vorbeilaufen, ne? So. Dann muss ich dich hier bewegen So, du hast eine äh, 17 du wirst sie nicht kontern du wirst sie nicht kontern äh, ich konnte mein Gott nein ich habe keine normalen Lanzen ich habe nur langspielre da so. hm. oh, jetzt habe ich aber niemanden zum tanzen ja sehe ich gerade ich mache den hier. Oh, nee, das ist so ne das zu gefährlich. ja. Hm, kann ich auch nicht. Dann bist du ein Lanzenkämpfer. Geh da rein. Da kann ich sogar mit dir noch ein Da was? Dann pack ich dich hier rein. Naja. Du hast gar nicht abwehrt. Nein, warum musst du nicht links ausgerüstet, schicken dich mal hier runter geschicklichkeit 18 kann ich dich benutzen um nein nein ja jetzt kann ich aber nicht wirklich hier irgendwie machen mit ihm leider Bei wen soll ich denn hier tanzen noch eigentlich nicht ich kann protection einsetzen aber das sollte aus allen jetzt hier gut gehen du hast natürlich ihn angegriffen die einzige person die dich töten kann du hast gerade was gerade den weg da abgesperrt für jeden anderen das hat noch die schütze ganz gesehen der schützer hat gerade jetzt den weg für alle blockiert die jetzt die meere erreichen können ah, boom. Das alles wie geplant hier gerade cool. noch ein angriff oder ich denke mal kurz einen schluck ne? aber schon überaus stark plötzlich stark irgendwie stark natürlich geht er auf ihn er hat noch nicht mal protection getriggert weil er so ausgewichen ist oh, die sind jetzt einfach nach rechts gegangen die schweine und da sind nur zwei gekommen so, what? Oh, Wolfsritter. Ja, wegen den Lagus. Wo kommt die hier noch einmal her? Ich habe da gerade nur hm. nee, 32, 36. Ja. Warte ist gar nicht so stark. 36, 32. Wo ist das hier? Ja, glaube ich, hat das passieren wird Hm. Ja, jetzt werden wir doch schon so ein bisschen übermannt hier. überrannt meine ich, nicht über mann oh, Wir wollen doch viele Männer, oder? Da. Ja. Ich mache mal platt. Schon wieder in der Box da gespawnt. Ich wusste nicht, was ich dir gehen soll. Deswegen kann ich dir diese Kiste. Lustig, ich hatte dieselbe Idee. Hm. so auf zwei oder drei dazu sogar auf drei ich glaube ich will sie sogar so schnell wie möglich nach vorne bringen ne? solange sie nur in reichweite außerhalb der reichweite von kaya ist, ne? Ist aber dann mit irgendwas stärkeren. nach ich kann halt nur mit dings. Mhm. Aber, aber. so aber nicht, ob ich hier den Weg hier so frei lassen möchte für sie. Okay, sie hat den Ritter tot ausgesehen. Sie hat die Resistenz maximiert. Resistenz ist äh, gelb, äh, gelb, grün. Resistenz maximiert. Cool. Ja, ich, ich weiß nicht. Lass mir die hier. So. Wo sind die Schützen? Solange die Schützen hier noch sind, habe ich ein bisschen Panik gerade. glaube ich muss mit ihr aber hier angreifen 24 mal 2 da müssen wir aber beide treffen dann versuche ich mich lieber hier ran konzentration oh, nicht gut so könnt ihr mich da treffen nö, nö. Warte mal. Das ist ein Schwert. 36. Hier wird es ein bisschen gruselig, finde ich gerade. aber Doch. Was ist das denn? Okay. Ja, Weißt du was? Wenn ich mit eti tanze, für eti tanze, dann ist das doch da eigentlich in Ordnung. Ne? 37 Schaden. 37, äh, das ist 2. 22 perfekt ich will auf einmal man zu So, er ist jetzt 25 lernt er jetzt irgendwas okay, mehr braucht er eigentlich nicht. Schick ich kein glück der, der wischt muss das Jetzt ja einer tanzen nein, er das Ziel Behendigkeit, äh, Geschicklichkeit, Glück plus drei für eine Runde. Oh, das ist nicht schlecht, habe ich mir schon gedacht, irgendwie so hat ne? So ein paar Stats. So, so, wir lehren hier ordentlich die Gegner aus, aber Problem ist, <lacht> die Konstellation gefällt mir gerade nicht. Ähm ich muss dich nur erledigen Und dich nein Verdamme nicht wahr Warte Liberation. So, 60 KP, 45 Schaden, Mann. Alter, ist da krass. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfallen würde, ist, indem ich den hier einsetze ne. Mich dann einfach hier verziehe von denen. Und es ist hier in ja voll ausgeliefert. Das Problem ist, dann haben die aber ja freie bahn hm. Ich glaube, das müssen ich so oder so machen. Ne? Aber solange die mich irgendwie priorisieren, anstatt irgendwie an mir vorbeizulaufen. Alles okay, wenn ihr lieber auf mich losgehen, wenn die jetzt einfach an mir vorbeiziehen und da hochgehen, gehen, ne? dann haben wir ein Problem. Oh, du bist gebrochen, sehe ich gerade. muss ich ablocken mit irgendjemanden okay sehr gut hätte auch so ein effekt den ich aktivieren kann ne? ja genau den das? Oh, ja jetzt reicht Oh, da kam gerade wie gerufen zweimal aktiviert sehr cool So. jetzt war ich eigentlich nur noch hier nachdem niemand, beim platziert wird der fragt. So entschuldige was? Wie viel Schaden? Er hat mehr Verteidigung, ne? Er ist aus einem noch voller AP. den auch versuchen, ne? Aber kriegen wir es, wäre super. Ach, Mann. Oh, na. Oh, anna. Ach, So. Nee, warte, das ist zu weit, ne? Ne. Warte mal, warte. Oh, nee. Da sind schon wieder zu viele Leute. Und ich schießt Und ich hau zu. Das ja. Ganz toll, ich. Mein Messer, mein Bogen und meine Angst. Was muss ich was gegen die typen hier machen. Hm. Ähm mache ich hier? Hm. Weiß so du, was ich machen könnte? Was wenn ich den er mache? Ja, nee, an der treffe ich auch links, ne? Hm. Ich glaube, ich muss das machen, ne? mit ihr da nicht vorbeikommen halt, ne? hey, was denn? Oh. So, Jetzt haben wir ein paar charaktere weniger so, du darfst jetzt nicht mehr vorbeikommen, ne so jetzt glaube ich mich noch um dich was wahrscheinlich nicht der fall sein wird ne? nein na gut dann aber ich kann mich auch hier so bewegen cool Mal so, perfekt. Ja, das ist auch besser was wir machen können, ja. So, alles ist okay. Warum von allen Leuten gehst du auf ihn los? Also deswegen. Okay. Oh, habe ich noch ein, okay. Warte mal, der ist auch gut gewesen. So, äh. wo bist du auf einmal? Wenn er ja den Flammen da irgendwie aus dem Weg gehen und ist irgendwie deswegen da oben So.